Hallo, ich bin Lisa von GeloNäht und heute werden wir den Rock, den wir letzte Woche vorbereitet haben, an das Mieder des Dintels annähen. Das ist mein Dindel. Da werde ich jetzt als allererstes die Taille ausmessen. Die bei mir 70 cm ist. Und ich möchte meinen Rock, der insgesamt aus zwei Stoffbahnen 150 cm in der vollen Breite besteht, da dran nehmen mit Kellerfalten. Und wie diese Berechnung funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Jetzt geht es um die Berechnung für die Falten. Ich habe eine Taillenweite von 70 cm. Wir arbeiten immer mit der hälfte sind 35 cm meine rockbahn hat 149 cm da ist jetzt bereits die eine 1 ein cm Nahtzugabe von der einen seite abgezogen ähm Jetzt geht es darum, die Differenz herauszufinden, um zu wissen, wie viele Zentimeter Stoff hinterher in Falten gelegt werden müssen. Das heißt 149 minus 35 Zentimeter, das macht ähm, 114 Zentimeter und das ist der Wert, den wir auf die Falten verteilen müssen. Ich möchte 8 Falten haben, heißt ich muss diesen Wert durch 8 teilen. 114 durch 8 ähm, sind 14,2 ungefähr. Das ist also der Wert pro jeder Falte. Ich teile jetzt diese 149 cm auf 4 oder durch 4, weil ich Kellerfalten haben möchte. Heißt, ich viertel erst meine Rockbahn und markiere mir jedes Viertel mit einer Stecknadel und an jeder Stecknadel kommen zwei Falten hin. Das heißt, die 149 teile ich durch 4. Das sind dann 37,2 cm. Um es einfacher zu machen, werde ich alle 37 cm erst eine Stecknadel zur Markierung setzen. Und danach werde ich immer nach links und nach rechts die hier ausgerechneten 14 cm einschlagen und markieren, damit wir hinterher den Rock auf die 35 cm verteilen. Jetzt kommen erstmal alle 37 cm eine Stecknadel rein. Damit ist der Stoff jetzt geviertelt. Jetzt kommt als erstes eine Kellerfalte, die nach links geöffnet ist. Dazu von der linken Seitennaht 14 cm abmessen und die Stecknadel dorthin platzieren. jetzt von dieser Stecknadel 14 cm nach links gehen und die blaue Stecknadel zur roten Stecknadel hinlegen. Das überlappt sich bei mir, ist aber nicht weiter tragisch. Das Ganze wiederholen, bis es fertig ist. Hier am Ende markiere ich mir 15 cm von der Webkante und die Falte geht dann bis 1 cm vor die Webkante. Jetzt das Ganze ordentlich aufeinander stecken. Die andere Seite habe ich schon vorbereitet und mit der Nähmaschine fixieren. Ich habe jetzt die Falten alle fixiert. Hier ist mein Bündelbieter. Ich nehme die Seitennaht auf die Naht von meinem Taschenbeutel. Fixiere jetzt rundherum den Rock an den Mieder. Ich lasse das in den Rock ähm, am Schrägband enden, damit die Overlocknaht hinterher nicht zu sehen ist, wenn der Rock dann nach unten fällt. Ich nähe jetzt so, dass mein Schrägband rechts neben dem Nähfuß ist. Ich packe jetzt hier den Reißverschluss an die Seite, damit ich den noch nicht festnähe. habe jetzt hier auf der rechten und linken Seite noch den Reißverschluss fixiert und werde den jetzt mit dem nahtverdeckten Reißverschlussnähfuß einnähen. Anschließend wird hier die Rockbahn noch geschlossen und wir können den Rock säumen. Wie man, den ein, wie man die eine Seite des Reißverschlusses einnäht, zeige ich euch jetzt nun den Reißverschluss eingearbeitet. Zusätzlich die Seitennaht geschlossen und unten den Rock gesäumt. Dafür habe ich erst 1 cm nach innen umgeschlagen und nochmal 5 cm und das Ganze von außen abgesteppt. So sieht jetzt also das Dirndl mit Kellerfalten aus. Dazu wird es noch eine Schürze geben, die ungefähr den Ton von Mida auch wieder aufnimmt. Aber das zeige ich euch dann in einem späteren Video noch einmal, wie das Ergebnis dann ausschaut. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen, Abon meinen Kanal abonniert und einen Daumen nach oben mir gebt. Falls es euch nicht gefallen haben sollte, würde ich mich über konstruktive Kritik sehr freuen, damit ich weiß, was ich beim nächsten Mal besser machen kann für euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eure Lisa von Lilonet. Tschüss!